Hallo zu einem neuen Video von SEBI Videotude. Heute geht es darum, wie man den Windows Explorer direkt auf Computer starten kann. Zumindest wenn man auf das Explorer-Symbol in der Taskbar klickt. Ist zwar nur ein kleiner Systemtweak, aber doch sehr sinnvoll, wie ich finde. Schauen wir uns mal kurz an, was ich eigentlich meine. Wenn man den Explorer über die Taskleiste öffnet, startet man in den Bibliotheken. Das kann man so umändern, dass man direkt auf Computer, also in der Laufwerksübersicht, startet. Da schließen wir jetzt wieder den Explorer. Einfach mit einem Rechtsklick auf das Symbol in der Taskleiste und Rechtsklick auf Windows Explorer und dann auf Eigenschaften. Dann ein Leerzeichen, gefolgt von einem Slash, kleinem e und einem Komma hier unter Ziel. Das war's dann auch schon. Einfach auf OK. Probieren wir es kurz aus, einfach auf den Explorer und er startet direkt auf Computer.